Florian Silbereisen, mit Tobi Gart und Ilse de Lange auf der Suche nach dem DSDS-Superstar. Kurz bevor es losging, äußerte sich der 39-Jährige in einem kurzen Clip zu seiner bevorstehenden Aufgabe. Ich freue mich auf DSDS, weil es mit dem neuen Konzept noch viel spannender wird als bisher. Für mich ist DSDS ab jetzt schon ein ganz besonderes und großes Abenteuer. Ich freue mich sehr auf meine Kollegin und meinen Kollegen in der Jury. Ilse de Lange und Tobi Gard kannte er zuvor nicht persönlich. Ich hoffe, dass wir dann gemeinsam einen neuen Superstar finden, so Silbereisen begeistert. Vorab gab er auch Preis, wie er als Juror sein möchte. Ich kann streng sein und ich werde als Juror auch streng sein müssen. Denn ein falsches Lob hilft keiner Kandidatin und keinem Kandidaten weiter. Es gibt aber den großen Unterschied zwischen Urteil und Verurteilen. Ich werde ein Urteil abgeben, aber ich werde definitiv niemanden verurteilen. DSDS anfangsnervosität bei Florian Silbereisen Gleich nach der Ankunft verkündete der Schlagerstar, wir sind da. Doch auch die Nervosität scheint bei dem Vollprofi mitgereist zu sein. In einem RTL-Interview mit der Moderatorin Katja Burkhardt erklärt er, ich zittere mittlerweile ein bisschen. Silbereisen gab zu. Die Nervosität vor diesem ersten Tag, die ist einfach da. Es ist für uns etwas Neues und wir wollen den neuen Superstar finden. Insofern ist natürlich das Lampenfieber da. Aber die Vorfreude überwiegt. DSDS Jury bewertet Talente im Glaskasten. Da, das ist in Wernigerode in Sachsen-Anhalt, wo die Jury ihre erste Castingstation hat. Dort bewerten sie die Talente in einem Glaskasten. Mitten auf dem Marktplatz. Tobi gart dazu. Ich liebe es, dass man das Publikum sieht. Das ist sehr echt und sehr direkt. Allerdings auch sicherlich eine ungewohnte Situation. Schließlich werden De Lange, Gart und Silbereisen dabei ganz genau beobachtet. Vor dem Glaskasten tummeln sich Menschenmassen. Trotzdem, wir freuen uns riesig, verkündet Ilse De Lange und herzt ihre beiden Kollegen während des Live-Interviews. Die drei scheinen sich aber auf jeden Fall blendend zu verstehen veröffentlichten auch ein gemeinsames Selfie mit der Unterschrift, ein wundervolles Team. Florian Silbereisen gratuliert Mireille Mathieu, er gesteht, kaum jemand hat an mich geglaubt. Salzburg, seine TV-Shows schauen regelmäßig Millionen Zuschauer und seine schlagersternchen events gelten als die Highlights des Jahres. Florian Silbereisen, 39, Sternchen gehört unumstritten zu einer der erfolgreichsten Schlagerstars überhaupt. Das war nicht immer so. Der Schlagersänger erinnert sich zurück an eine Zeit, in der niemand an ihn geglaubt hat. Niemand. Außer Musiklegende Mireille Mathieu, 75. Und genau dafür dankt der Ex von Schlagerqueen Helene Fischer, 36, nun der französischen Sängerin. Mit einer emotionalen Botschaft gratuliert Silbereisen ihr zum 75. Geburtstag. ExtraTip.com Sternchen berichtet. Fest steht. Wenn jemand Hallen füllen kann, wenn jemand unterhalten kann, dann Florian Silbereisen, hier Sternchen die größten Schlagershows im deutschen Fernsehen. Kaum zu glauben, dass sein Talent nicht von Anfang an gesehen wurde, so erzählt es zumindest der Schlagermaster selbst. Als er mit 22 Jahren erstmals auf der Bühne stand, habe kaum jemand an ihn geglaubt, schreibt der 39-Jährige bei der BILD um der französischen Musiklegende Mireille Mathieu zum 75. Geburtstag zu gratulieren. Bereits Tage vor ihrem Geburtstag am 22. Juli schrieb Silbereisen zu seiner französischen Kollegin, die neben ihrer Muttersprache mindestens in elf weiteren Sprachen sang. Florian Silbereisen Sternchen beschreibt Mireille Mathieu, die auch unter dem Namen, Spatz von Avignon, bekannt war, als sein Glücksbringer für seine Karriere. Doch die Geschichte der beiden Schlagerstars hatte an dieser Stelle erst begonnen. Denn der Kontakt hielt offensichtlich und es ging so weit, dass Flori die Musikerin sogar in Paris besuchte. Trotz großer Sprachbarriere unterhielten sie sich prächtig, offenbart Silbereisen in einem Brief. 17 Jahre später erinnert sich der Schlagersänger an die heute 75-Jährige zurück. Zurück an eine Zeit in der Silbereisen noch nicht Millionen Gäste in Hallen und vor die Fernseher lockte. An dieser Stelle, kann wohl jeder silbereisen froh sein, dass Mireille Mathieu den damals 22-jährigen Florian Silbereisen Mut zugesprochen hat, lesen sie auch, die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten Sternchen.